Wir müssen über die Brücke drüber laufen, die jedoch wackelig ist. Es ist wieder mal Zeit für Jan und... Heute haben wir ein neues Video und zwar Wer würde eher spezial? Und zwar hat jeder einen Joker. Wenn jemand den Joker einsetzt, dann darf er den Zettel in den Gesicht des Gegners reinreibe. Also los geht's. Die erste Frage lautet, wer würde er in den Wald... Ja. Die so sagt, wer ich, würde er in den Wald kacken? Also ich würde da eindeutig Maxi sagen. <lacht> ich glaube Maxi hat es selber gemacht. Ja, Dann wird das Emi machen. Ja, Maxi. Von daher glaube ich, ich würde das er machen. Maxi ist ein Sauspiel. <lacht> Nein. Wenn es keine Toilette geben würde und die Welt untergehen würde. So. Die Zwei. nächste Frage ist: Wer würde er scheiße fressen? Jan, Maxi. Maxi, <lacht> also, oh, Maxi. Nein. Da habe ich Maxi. Maxi ist selber. Ja, aber einer muss es ja machen. Ja, du würdest es eher machen. Würde ich nicht. Wer würde eher sein Longboard schrotten? Maxi? Ja. Nee. Ich, ich würde ich... mein Longboard nicht mehr schrotten. Ja, aber du legst dich doch immer hin und dann machst du einen Unfall und dann geht das kaputt. Ja, das geht aber nicht kaputt. Wo sind ich gehe da dran kaputt. Wer würde eher für 20 Euro aus der Klo Kloschüssel trinken? In der öffentlichen Toilette. Eindeutig Für Geld Bar. würdest du das machen? <lacht> Nein, 20 Euro doch nicht. Ich würde das noch nicht mal für 1000 Euro machen, Bar. Wer würde er mit YouTube raus? Das war der Jugra.